Man kann auch im dunklen oder halbdunklen eine Schraube entfernen, aber bei Helmlicht ist es leichter. Logisch, oder? Aber was hat das mit Beziehung zu tun? Insbesondere was hat das mit Ihrer Beziehung zu tun? Wird gleich deutlicher. Wenn Sie eine handwerkliche Arbeit zu erledigen haben, dann haben Sie am liebsten optimale Bedingungen. Das ist doch klar. Denn dann wird es Ihnen am ehesten gelingen, zum Beispiel eine Schraube zu entfernen oder auch sonst etwas zu richten. Im Dunkeln arbeitet es sich selbstverständlich schlechter, als wenn Sie sehen, was Sie tun. Andererseits gibt es auch Momente, wo es ganz schnell gehen muss und man keine Zeit hat ein Licht zu holen, um eine akute Reparatur zu erledigen. Dann nehmen sie auch in Kauf keine optimale Beleuchtung zu haben und hoffen auch so schnell noch die Störung zu beheben. Also gutes Licht ist immer besser, aber wenn es schnell gehen muss, muss man auf das Lichtholen verzichten. Genauso sehe ich das in der Beziehung. Ja, es kann sein, Sie und Ihr Partner haben gestern endlich eine Entscheidung getroffen, die schon lange anstand. und gestern der letzte Termin dafür war. Es kann ihnen gelungen sein, eine optimale Entscheidung getroffen zu haben, obwohl sie beide gerade in dunkler Stimmung zueinander waren. Aber wäre die Entscheidung, die Lösung des Problems oder was sonst an Reparaturen in Beziehungen ansteht, bei einer helleren Beziehung nicht einfacher gelungen? Okay, genug des Vergleichs. Was versuche ich Ihnen zu vermitteln. Ja, Paare können oft Aufgaben, die Ihnen gemeinsam durch die Realität gestellt werden, lösen, auch wenn Sie sich nicht gerade optimal verstehen. Die Realität des Alltags verlangt oft eine schnelle Entscheidung und lässt nicht Zeit erst einmal alle Unstimmigkeiten auszuräumen. Diese Lösungen können oftmals trotz den nicht optimalen Bedingungen funktionieren. Aber optimale Bedingungen erlauben eben mehr Sicherheit, dass man tatsächlich zu einer guten Lösung kommt. Deshalb wäre es natürlich besser gewesen, man hätte im Vorfeld die Zeit investiert, die Beziehung aufzuhellen. Dann müsste man im Krisenfall nicht zu einer ganz schnellen Lösung greifen. Auch wenn es im Moment in Ihrer Beziehung im Großen und Ganzen passt, es nicht ganz dunkel ist, aber auch nicht ganz hell, wäre es nicht gerade JETZT an der Zeit, die Bedingungen für eine der kommenden Entscheidungen zu optimieren. Sie bekommen die nächste Herausforderung vielleicht trotzdem irgendwie hin, aber wäre es nicht super, Sie könnten die nächste wichtige Entscheidung in ihrer Beziehung unter optimalen Bedingungen regeln? Sollte Ihre Antwort Ja sein, hätte ich eine Methode für Sie, wie Sie mit einer täglichen Minute das Licht in Ihrer Beziehung immer heller werden lassen können. Auf couplecoaching.de erkläre ich Ihnen wie es geht.